Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Call of Duty, hier auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir Modern Warfare 3 dieses Mal. Ich mache ein bisschen heller aus nötig, wie immer. Breit. So ist mein Fernseher. Ich finde es immer schön, wenn man das machen kann. Äh, ihr müsst anstößiger finden. Ich möchte diese Mission spielen. Ja, ich will nicht überspringen, tatsächlich. Falls ich nochmal starte, würde ich gerne in die Kampagne gehen. Und ja. Äh, letztes Mal haben wir Black Ops beendet, das ist eigentlich ziemlich cool gewesen, muss ich zugeben. Untertitel an. Ja, Black Ops hatte keine Untertitel, ich bin halber verreckt dabei. Also... Empfindlichkeit habe ich gern ein bisschen höher. Ah, das ist das, was ich eingestellt habe. Vibration ist okay, Sichtung, Kehrung, nee, bitte nicht. Ist okay. Brauche ich mal nicht, sagen wir mal so. Ich werde eher auf Easy spielen dann so von da. Wir probieren es mal. Ja, ich begrüße euch nochmal ganz kurz hier zu Call of Duty Modern Warfare 3. Der letzte Modern Warfare momentan, glaube ich sogar. Seit 2011, also ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Ich glaube, MW4 kam ja nicht. Ich guck mal kurz. Ich meine, der neueste Teil ist ein Modern Warfare, aber ich glaube, das ist ein Remake oder nur der Multiplayer Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe das gar nicht mehr so angeschaut. Meine magische Schublade. World War 2 ist hier. Infinite und Advanced Warfare. Okay, vielleicht sind das Fort Fortsetzungen, ich kann es noch nicht sagen. Ich habe once bis jetzt nur für den Multiplayer gespielt tatsächlich, aber wir werden es sehen. Bevor ich noch weiter aber würde ich sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ich spielen als Soldat, Da fragt mich, ob es eigentlich einfacher machen, wir sonst. Wenn ich voll verkacke. Und das werde ich. Ich bin echt nicht so gut in Shootern. Na gut, ich bin mal still, wir genießen das Intro. Wie wir Sie kennen, ist Geschichte. Wie weit würdest du gehen, um sie zurückzunehmen? Shepard hat einen Krieg begonnen, aber nur wir kannten die Wahrheit. Nikolai, wir müssen Soap hier rausholen. Da, ich kenne da einen. Oh. Und damit sieht es aus, als würden wir direkt in die Action stürzen. Ist die Lage bei New York. Die russischen Störsender haben unsere Luftunterstützung lahmgelegt. Solange sie die Lufthoheit haben, haben wir keine Chance. Wir dürfen New York nicht verlieren. Sind in dem Gebiet Spezialeinheiten, die wir abberufen können. Bei Bennetfield ist ein Team der Delta Force. Rufzeichen Metal. Overlord, Metal 01 am anderen Ende. Hier Sandman. Bestätige den Assistenzeinsatz. Over. Gut, Sie auf unserer Seite zu haben, Sandman. Die Russen blockieren mit elektronischen Gegenmaßnahmen unsere Kommunikations- und Lenksysteme. Der primäre Mast befindet sich oben auf der Börse und Ihr Team soll ihn zerstören. Er sendet auf allen Frequenzen, also gibt es bis zur Zerstörung keinen Funk. Ich habe Einheiten am Boden, die Sie hinbringen. Over. Alles klar, packen wir Natürlich starten wir mitten im Krieg, da kommen was unter. Scheiße. Alles klar. Ich glaube, wir haben am Anfang den Typen gespielt aus dem, ups, ups, ups, ups, ups, ups, die greifen mich an, äh, aus dem ersten Teil und aus dem zweiten Teil. <lacht> äh, also ja, gespielt. Ich wurde auf eine Trage reingefahren. Wenn ich das dann von den Erinnerungen richtig deute, waren wir dasselbe. Irgendwie mag ich die Waffe. Irgendwann sogar... Den sehe ich schon die ganze Zeit und ich krieg den nicht. Da vorne ist noch einer rumgelaufen. Also du bist noch du Spasti. Okay, das heißt, wir haben echt ein Problem mit das, das Ganze, die ganze Intrige, die wir hatten. Die ist noch nicht gelöst. Und die hat jetzt tatsächlich einen Krieg ausgelöst, wo New York weggebombt wird. Und das finde ich recht heftig gerade. Ich dachte irgendwie, wir hätten das so langsam im Griff, aber mein Gott. Also sorry, nach COD 2, also nach Modern Warfare 2 dachte ich echt, das wäre langsam mal gut. Aber nicht mal ansatzweise, das ist okay. Ja, ich habe mir lange überlegt. Ich habe mir auch ein bisschen Pause gemacht, äh, ob ich es weiterspielen will momentan gerade. Und ich habe mich jetzt entschieden, es doch zu machen. Ich hoffe, ich komme ein bisschen vorwärts. So, dann kann ich mehr Munition brauchen. Okay, die gehören zu uns. Es gibt noch einiges, was ich spielen möchte tatsächlich, aber ich habe mich jetzt entschieden, dass ich zuerst mal die Reihe fertig mache. Ich hätte noch Doom 2016 offen, ich habe mir da die Höllen Edition geholt. Ähm, die hat noch Doom 1, 2 und 3, die Originalteile drauf, also da haben wir auch noch einiges zu tun dann irgendwann mal so zwischendurch. Oder eben nicht nur zwischendurch. Aber ich dachte, bevor ich jetzt wieder schon was nächstes Großes anfange, möchte ich zuerst mal hier weitermachen. Nur ein bisschen umgucken, ich... Oh, nein, hier ist ein Ausgang. Okay, die haben nicht alles abgesperrt. Uh, nicht schlecht. Normalerweise ist alles verbarrikadiert, wo man rauslaufen kann. Ah, deswegen ist nicht abgesperrt, weil es hier weitergeht. Ich war einfach zu früh. Oh. Ja, dieser dreckige Verräter vom letzten Mal. Ich, ich habe es gar nicht mit Namen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ah. Fick dich. Nachladen. Immer nachladen. Und dann geht's nachher da irgendwo weiter. Ach so, da hinten. Okay, ich gehe weg. <lacht> Hä? Ach, von da oben? Man kann nicht gleichzeitig einen Krieg verhindern und vorbereiten. Ja, das stimmt. Würde ich jetzt einfach mal so zustimmen. Weil man muss so viel dagegen machen, dass man einfach nicht die Zeit hat. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, das Zitat. Es ist immer schwer, solche Zitate gerade richtig zu deuten. Wahrscheinlich... Fehlt ein bisschen Kontext, um da zu sagen, ja, das stimmt alles und das stimmt nicht. Aber ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, er hat nicht so Unrecht, der Herr. Ja, ich habe dich schon nicht vergessen. So, ich denke, den habe ich erwischt dieses Mal. Ich bin Frost, ich war das diesmal nicht. Aber es ist das schlau, in so, einem, in so einer Situation durchs Hochhaus zu rennen? Ich weiß ja nicht. Achso, ich dachte, weil ich einfach losgerannt bin. Können wir hier rein? Nein. Achso, die schießen von unten. Ich dachte, die schießen jetzt von hinten irgendwo. Doch so, dieses Mal sind wir noch im Vorteil, das wird sich 100% noch ändern, aber diesmal haben wir den High Ground und der ist recht vom Vorteil. Ich nur gucken, dass meine Granate noch wegkommt. Die gehen wieder zu uns. Keine Ahnung, wieso die plötzlich von rechts kommen, aber... Böh. Mir fällt gerade auf, ich glaube, das habe ich noch nie bemerkt, aber ich habe in der Story gar keine Minimap. Im PvP hat man immer eine Minimap. Das sieht man dann auch mal, wenn die Gegner schießen, wo sie stehen und so. Und das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass ich das in der Story gar nicht habe. Wahrscheinlich habe ich es schon bemerkt, aber nicht so aktiv. Es ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, weil ich gucken wollte, wo die Gegner vielleicht stehen. Wenn sie schon schießen. Und von der Menge her. Und los. Ja, der lebt noch. Scheiße. Da lebt noch mehr als einer da oben. Ja, jetzt habe ich ihn gar nicht wieder gesehen. Los. Okay, ich habe den... Ich gehe nochmal hoch, ich glaube da oben ist noch nur einer. Ja, wo ist dies doch? Wahrscheinlich bin ich jetzt einfach noch gut genug dran, weil es noch die erste Mission ist und es nicht so schwer ist momentan. Würde mich nicht mehr wundern, ehrlich gesagt. Wobei ich bin schon mal gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Also. Ich weiß, ich stehe gerade ziemlich offen hier oben, aber das ist okay. Weil die sind heillos in der Unterzahl jetzt. Wahrscheinlich. Und man sieht immer nur noch einzelne rumrennen, von da denke ich, ist es okay. Ah, ich sehe die Waffen nicht. Ich wollte mal gucken, wie viel... Doch jetzt. 300 hat die. 630. Okay, die sind wieder voll. -7. Ich wusste nicht, ob beide voll sind. Deswegen... zwei Granaten. Okay, los. Da kommen sie noch. Ah ne, die gehören schon zu uns. Ups. Ich hätte jetzt drauf gewartet, bis der nach vorne kommt. Ja, ich gucke mich in COD eigentlich nicht extrem um. Es gibt ja die Collectibles, aber. Ich bin jetzt bei COD auch nicht wirklich am Trophy-Hunten, ehrlich gesagt. COD geht es mir jetzt wirklich nur um die Story, weil das ist so viel Trophy-Hunting im Multiplayer auch irgendwie. Macht das, macht so viel Kills mit der, macht da, macht dort. Nein. Ist einfach nichts für mich. Ich bin ab und zu gern COD für Multiplayer, aber. Ist das Boot? Ne, eine Zeitung. So, ich war gerade sehr verwirrt, wieso die mir ein Stück. Ups, äh, ein Stück Boot hinwerfen. Also ich habe den COD-Modus noch nie gespielt so und irgendwie kommt mir die Map aber bekannt vor. Kann das sein, dass es ein Multi... Nein, das war Modern Combat auf dem Dach. Das war eine äh, Handyspielversion von GameLoft. Modern Combat hatte mal ein Multiplayer-Level auf dem Dach. Ich Hatte gerade das Gefühl, das sieht ziemlich ähnlich aus. Aber ich merke gerade, es ist gar nicht so. Da gab es sehr viele Unterschiede. Ist auch schade, dass zum Beispiel auf dem App Store fliegen halt irgendwann die alten Games raus, das ist ja, na klar. Äh, aber zum Beispiel gerade Modern Combat oder ein, wie hieß das, GTA Gangstum, sind dann einfach weg. Und weg. Aber man hatte dieselbe Mission da, <lacht> tatsächlich. Man musste in den Turm sprengen. Ja, ne, aber das iPhone ist halt, also App Store, hat halt die Spiele irgendwann aus dem Store rausgeräumt. Oh, Schuss, Das tut er. Drei Minuten noch. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Tower-Defense-mäßig. noch ein. Nein. Scheiße, sind da viele. Ah, das, das gefällt mir schon eher. Genau dahin, bitte. Ich habe gerade gesehen, auf einem anderen Dach sind noch mehr unterwegs. Oh fuck, ich habe mehr als eine Predator. Oh mein Gott, danke. Ja gut. Ich wollte die Predator zünden, ohne Entdeckung zu sein. Ähm, ja, ne, aber eben die Handy-Version, die fand ich immer recht cool, ehrlich gesagt. Die haben auch Spaß gemacht, tatsächlich. Und es war für unterwegs, für sieben Franken. Ich weiß ja nicht, wie viele Euro das sind, ehrlich gesagt. Weil ich habe halt nur den Schweizer App Store, logischerweise gehabt. Ich habe mir ja auch keinen Ausländischen gemacht für Pokémon Go, wie ziemlich jeder andere, der das gespielt hat, irgendwie. Ich habe es dafür am Release-Tag runtergeladen, danach zwei Monate liegen gelassen, wegen diesen ganzen Hype-Spielern, die mir gesagt haben, Pokémon ist scheiße. Und danach hat man Ruhe. Aber bis dahin habe ich dann auch das nicht gespielt. Ich gebe mal. Wieso werde ich jetzt verletzt? Ich habe. Die Raketenwerfer natürlich. Ich nehme zuerst das Ho höhere Dach. Und dann das... Ah, die habe ich von Hand weggeräumt. Ohne Predator da. Ich habe nichts gemacht, aber okay. Los. Ich habe nichts gemacht, damit da irgendwie weggeht, aber... Ah, Fjack. Noch einer. Nicht so tief bitte. Ich hasse es. Ich hasse es. Helikopter in so Städten sind einfach nicht okay. Bin ich jetzt... Oh, mein Gott. Es ist halt echt schwer, so zu ziehen, ehrlich gesagt. Ich probiere. ich raketen ne also leckt mich alle fett kann ich die raketen abschießen nein kann ich nicht nein kann ich wirklich nicht ich probiere es mal so auf oh hat doch geheißen für alle missionen ich kann den nicht mehr erhöhen. Fuck. Ich kann ihn, glaube ich, nicht mehr hochsetzen. Ja gut dann das heißt wir spielen nach vielleicht ich meine ich habe es probiert und ich habe es gesehen gehabt ich habe den eigentlich durchgehend im Feuer gehabt und ich bin dran Puh. Oh shit. Ja, da würde ich jetzt auch nicht landen, denn? Ja, bitte halt dich fest. Ach du Scheiße, das war jetzt eine echt coole erste Mission. Ich denke, bei Frost halt immer ein Mortal Kombat jetzt, wegen dem Charakter. Schläge unbedingt verifizieren, Sir. Alle Ziele scheinen neutralisiert zu sein. Gut gemacht, Sandman. Wir haben wieder die Lufthoheit in Manhattan und die Frontlinie zum Fluss verschoben. Was ist unser nächstes Ziel? Das russische Kommandoschiff ist ein Oscar 2 unterseeboot mit genug Cruise-Missiles, um die Ostküste auszuradieren. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor sie einen Gegenangriff starten können. Gut, wie lautet die Mission? Schiff, entern, Brücke einnehmen und dann die Waffen gegen die eigene Flotte richten. Sie müssen sich mit den Ziels zusammenschließen und das erledigen. Viel Glück. Anziehen, Männer. Wo werden wir abgesetzt? Brooklyn Battery Tunnel. Ich dachte, der wäre eingestürzt. Ist er auch? Beruhigend. In Position. mini u Team 4, hier Metal 01. Führe Funküberprüfung durch. Over. Roger 01. Hören laut und deutlich. Linie Echo sicher. Wir haben die Freigabe erhalten. Noch eine Minute. Behalt euch. Wir wollen hier nicht den ganzen Tag verbringen. Ja, fangt die Party nicht ohne uns an. Sieht ja schon nice aus für ein PS3 Spiel, muss ich schon sagen. Ich finde es nur gerade die Untertitel ein bisschen mühsam gemacht. ...dass man die erst gesehen hat als... ...oh nein, nicht schon wieder... Äh, ...dass man die erst gesehen hat, dass, <lacht> dass die, die Kapitelbeschreibung weg war. Die ersten Sätze hat man nicht gehört. Hab ich ein Turbo? Okay, die Steuerung geht sogar jetzt diesmal. Ne, ich muss schon sagen, es sieht eigentlich ganz cool aus, das Spiel. Auch wenn es 2011 ist und ein PS3-Spiel hat es doch schon grafisch, meiner Meinung nach, echt was zu bieten. Klar sieht ein Advanced oder Infinite Warfare einfach noch ein bisschen besser aus, logisch. Ein Black Ops 4 wird auch besser aussehen auf der PS4. Man muss einfach denken, das Spiel ist neun Jahre alt. Oh. Ah falsche Seite. Oh, komm. Ich war doch richtig. Hä, der Pfeile zu fahren. Nach links gezeigt. Ich kriege nicht mal sowas hin. Geil. Ich probiere mehr an dem dran zu bleiben. Ich war, glaube ich, zu weit oben. Äh, nee, aber ich muss sagen, ich finde einfach grafisch ist das schon nicht zu unterschätzen. Klar, es gibt Verbesserungen. Klar, die Menschen sehen nicht perfekt aus. Aber es hat trotzdem sehr viel Details zu bieten. Ich fahr in die Mine rein. Ich fahr in die Mine rein. Ja. Ich kann das noch. Ich bin schon voll in die reihen gefahren, als ich das gesehen habe. Also dass ich da so noch was machen konnte. Ich komme konn mich nicht mal mehr nach links weg drehen. Ah, der arme Typ. Auch die Explosion hier, sie also ist einfach eine Explosion irgendwo, die hat nie so viele Details machen müssen. Okay, die habe ich nicht gesehen. Jetzt wird es langsam nervig. Und trotzdem finde ich, man hat sich echt Mühe gegeben für das Spiel trotzdem noch. Also ich weiß, ich sage das glaube ich bei jedem Teil, aber man unterschätzt COD das sehr leicht mal. Ah, die Mine war's. Das war zu nah? Ja, gut, macht Sinn. Macht halt irgendwie einfach Sinn. Los geht's. Bitte? Okay, man hat auf dem Sonar schon die Minen drauf, das sieht man. Noch eine Mine. Sicher. Zieh mich jetzt nicht da unten. Oh. Gut. Oben durch war ja zu einfach gewesen. Ach, deswegen. Ja gut, das macht Sinn. Das fährt schon recht knapp am Boden, ne? Ich glaube, ich hätte Riesenpanik in einem U-Boot. Ich, ich könnte das für mich nicht, dass ich einfach in ein U-Boot könnte. Egal, dass es so, Soldat oder was auch immer. Ich könnte nicht in ein U-Boot rein. Vor allem nicht, wenn es untertaucht. Nein, hör auf mich weg zu bouncen. Okay, ich muss da nicht selber hinstellen. Ich warte, ich warte. Scheiße ist die Stadt im Arsch. Oh ja, dem haben wir gut gegeben. Luke geht auf. Kommt aus der Luke. Gut, äh, ich sehe gerade zeitlich, wir sollten aufhören für heute. Oder für jetzt diese Folge. Ich spiele direkt weiter, für euch geht es morgen hoffentlich weiter. Vielleicht auch übermorgen, ich schau mal. Ja, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns in der Folge wieder. Ich bin sehr gespannt, wie weit es geht. Unten rechts haben wir wieder Bonusmissionen, die ich nicht machen werde. Aktiv, vielleicht werde ich sie finden. Und ja, ich glaube, ich habe mein Schwierigkeitsgrad wirklich permanent runtergesetzt jetzt. Aber naja, kann ich nichts machen. Habe ich Pech gehabt. Dafür können wir mehr Story genießen, ohne dass ich ständig sterbe, außer die Minen, weil die nicht von einem Schwierigkeitsgrad abhängen wahrscheinlich. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!